Danke, <lacht> ich mir nur auf. Ja. Ich nehme jetzt auf. Ah, du bist gerade eine, eine Aufgabe drin oder was? Nein, jetzt habe ich gerade gestartet. Ah, du hast jetzt gestartet. Okay, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf, auf Mikes Kanal. Uh, wir spielen heute... Ja, <lacht> oh oh So, wir spielen noch eine Runde. Ingi spielt diesmal mit. Michael ist dafür weggegangen. Let's go! Ja, aber Ingi wollte eigentlich keiner. Ich, ich habe den, hab den hierher reingezwungen mit der Gun. Und ja, er legt mein Dick oder so, keine Ahnung. <lacht> das ist eigentlich. Das ist eigentlich. Oh, los geht's! Eigentlich ist das meine Sache, ich Leute, Gun die. Fangen wir los an. geht's! Und so ja. schnell können My die Gedärme! Stehen. Keep exploding! Eure Jetzt die <lacht> My balls! Keep <lacht> exploding! Also, <lacht> los! Don't stop! Stop the beat! Lass den. Beat fallen! Lass, lass den Beat fallen! Können wir über um was lustigeres die Hälfte reden? Zeit ist um. Abogus <lacht> Abogus <lacht> hey, Es gibt ein Wort, es gibt zwei Wörter, die im Leben alle Türen öffnen. Ziehen und drücken. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Wo ein Mensch, da ein Wille. K. Will Wer Zeit ist K und warum hat er noch nicht fertig getrunken? Kopa. Es wird kalt Max, trink aus, trink aus, schnell bevor es kalt ist Max wird. Max ist noch da. Ja, ist kalt. Toll. Gut also gemacht. Ist Na, toll, Max. Mach ein. Ja, eure Geräte. Du zeigt ihr jetzt die Probleme der. Such dir einfach das aus. Fantastisch. Ich habe so eine gute Idee. <lacht> genau richtig. Das ist der wenn wir bis Mittag schläft, ist eine pro Tag. Wow. Ihr seid alle Natürtalente! <lacht> genau das, das wirklich. wollte ich auch gerade sagen. Okay, bringen wir es zu Ende. Gib deiner Erfindung einen Namen. Bringen wir es zu Ende mit der Gun. <lacht> Irgendwas, wozu die Leute sagen? Nehmt all mein Geld, sofort. Auf geht's! Okay! Kaufen, kaufen, kaufen! <lacht> Max. Max! Nicht schon wieder! Ich, ich bin Steffen, meine Güte. Schreib jetzt mal. Jetzt, jetzt kommt das, das Lustigste. Mit yeah. Okay, Danny, geh bitte nach vorne zur Klasse. Zeig uns, was du vorbereitet ja. hast. <lacht> okay. Also, ne? Ihr kennt das doch auch, ne? Ihr wollt. <lacht> <lacht> ich hab ich den Fame von Mike. Ich, glaub, ich bin... Also, also, jemand hat mir diesen Zettel hingelegt, wo drauf draufsteht, bisschen, ich bin immer gierig das? nach den Fame von Mike, ne? und Also dazu muss ich sagen, bevor du famous werden kannst, musst du dies zuerst lernen. Lesen und schreiben. <lacht> also Sprachen lernen. Bubble! <lacht> Aber das ist nichts Neues denn. <lacht> Ja, der ist Schaue. Schaue. Okay, Inge, geh bitte nach vorne und zeig, was du vorbereitet okay. okay. hast. <lacht> okay. Uh. Uh. <lacht> okay. Gut. <Ja>. <lacht> <lacht> Kennt ihr das auch? Ja, <lacht> <lacht> <lacht> die Explorer zu gucken. <lacht> <lacht> Dafür gibt es eine sehr wichtige äh, Erfindung. Und zwar der. Hut, Fernseher! <lacht> so sieht <der> ganze <lacht> Spaß aus! <lacht> <lacht> Eine VR-Brille sagst du. Da. Und ist ihr auf. Und Das ist Und auch. Damit da ihr, da den ihr den jederzeit Das habt ihr Das ihr. Das habt ihr. Das habt ihr. Das ihr. Das ihr. Das habt ihr. Okay, okay. okay. okay mit hm. Sie. Jetzt zeig, was also, folgendes Problem. Ich wünschte, ich könnte Jerma treffen. Oh, Nun, es ist manchmal so, Jerma ist ein sehr großer Streamer und hat deshalb nicht sehr viel Zeit. <lacht> deshalb gibt es jetzt eine neue Methode, Jerma zu treffen. Und zwar, dass... <lacht> <lacht> Egal ob Jerma Zeit hat oder nicht, sein Haus betreten. Aber so? nicht. <lacht> Eine Frage, ich habe ja. eine Frage, geht das auf hier umgespielt? Natürlich, das funktioniert <lacht> nicht bei jedem. Aber ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, Leute. <lacht> Polizeischutz nicht inklusive. <lacht> <lacht> <lacht> Du bist doch richtig stark. Oh. Du bist richtig stark. Okay, cool. Max, du hast doch schon. geschaut, das, Max äh, 965 okay. sein muss. Ihr kennt es ja. Es ist immer schwierig, so den Ko euren Kopf zu halten und weil es so schwer ist mit eurer Intelligenz und so und ja. Dafür habe ich eine perfekte Erfindung. Deine Hände! <lacht> <lacht> Deine Hände kann sein dein Kopf heben. dein Hals ist ein Blumen. Es wuchs wirklich! Ich tue es <lacht> gerade in real life. <lacht> <lacht> hey, <lacht> jetzt fällt er mir nicht mehr runter. Dein Kopf geht dir nicht so schnell kaputt wie der Blumentopf. Wow! <lacht> ey, Max, das ist wirklich hilfreich. Oh mein Gott, Danke! Max! <lacht> Yeah. Aber wir bitte Amogus, 1 von 6 versterben. Okay. Hi Leute, ähm, äh, mach zu warm, das voll Ah Klasse. Klasse. ja, ich finde Mike Unterstrich-Bisasam ist viel zu gefährlich. Ich kennt ihn vielleicht von YouTube, diesen Unterstrich-Bisasam, <lacht> <lacht> der ist so ein krasser Faker. Und ich hasse ihn einfach. Ich wünschte, er würde einfach rausgehen aus der Stadt. Ich kann ihn einfach <lacht> nicht mehr sehen. Ja. Und meine mein meine Initiative dazu würde ich sagen. Wir holen uns Messer, Mistgabel und sonst irgendein Zeug, was wir so noch finden können. Und, Gun. und machen ihm Angst und zwingen ihn raus aus der Stadt. Mike, ist das da die Gun von Danny? Kein Mikey Dikey bedeutet kein Cringy dinti <lacht> und das ist Zupi-Dupi. Danke fürs Zuhören. <lacht> Gut gemacht, alle mit Nein, war's nicht. Ich das war eine eigene Gun. Ja, Mike unterstrich wie das Junge, ich hab einfach Erfindung. was Klebriges getrunken und dann hab ich gespuckt jetzt oh, okay. alles bei der Tastatur. <lacht> <lacht> ich glaub, wir wissen aber alle, was die Hilfs der Erfindung ist. <lacht> also, also, also, also Bubble war schon ziemlich lustig. Oh. Hat auch nicht Sorry, bekommen. Hase! Sorry, Hase! Mike kannst du mich auch mal Hase nennen. <lacht> ja. Mein Hase. Oh. Oh, Hä, was? Was? Ja. was? Das war das Beste! Oha. Das war alles! Oh, ich bitte! Ich, oh, ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich! ich, ich. ich. Ja. Ja. ich die steht glaube ich auf mich. Ich darf das andauernd auswählen. Ja. Okay. Oh. Guck mal, da im Hintergrund ist der Geist aus Luigi's Mansion 2. Der immer so... <miröwungs> ...gemacht hat. ...gemacht <shower> okay. <fuch> hat. <lacht> <Schreien wir. lacht> Über welche Partyspeise oh eine Was? Was? Was? Monika auf. Was? <lacht> oh. Oh Was? Was? oh! Was? Was? Was? Was? Was? die letzte Chance, alle zu begeistern. Halte Hallo, Was? Was? Was? Was? Was? Was? Immer kommt diese Sch. ähm. Nutze Monika auf eurer Party auf. Dafür gibt es nun. die Party Partytür 3000. Oh Mann! Okay. <lacht> das ist ein Gameboy! <lacht> diese Tür hält alles auf, aus, was aus D DLC kommt. Alles! <lacht> mm, aus, überzeugt aus mich ach, ich so, ach, das ist Kürze wie so eine bekommen. Tür in dem einen Monster-AG-Film. Warte mal, warte genau. mal. Wenn jeder diese Tür anschaut, kriegt man dann sofort Among Us. Oh, genau. Das ist ein bisschen flott. <lacht> okay, dann darf ich die Tür nicht anschauen. Schnell weggucken, Leute. ja, auch ja, oh, ja. immer beim Öffnen macht du immer Among Us. Das hab ich auch. Okay, mit ja, ja, ja, mal, was Besseres. Amogus! Ja, ich kann es auch nicht leiden, wenn diese Nucke Monika auf meiner, Dings, auf meiner Party auftaucht. Deshalb habe ich jetzt den äh, Papierkorb. Okay. Zwar ist es, kann man da einfach, seht ihr Monika einfach reinschieben, <lacht> seht ihr, ganz normal und dann bang, und die Monika ist gelöscht. BANG und der Schmutz ist weg. Nicht vergessen, den Papierkorb zu entleeren. <lacht> Max? Das okay, kam wieder, um, deine Shisha geformte das Teekanne. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, <lacht> denn, naja. Ich hatte dieselbe Idee. <lacht> Ey, du bist so ein Abgucker, Max! So ich bin ein Abgucker! Jedoch je ähm, brennt der Papierkorb einfach, damit ich ähm, es mehr genießen kann. <lacht> <lacht> <Einmal zusammen beziehen>. <lacht> <lacht> Aber hey, da bist du der Piston Monika. Screenshots. Wo geht der Also, äh, ihr kennt das doch auch. Ihr wollt eine Party schmeißen, dann kommt diese. Monika! <lacht> <lacht> <lacht> und ihr und wolltet sie gerade mit eurer Gun erschießen, aber was ist das? keine Kugeln mehr Boah, was mach ich denn jetzt? Ja, mit dem... <lacht> mein, mit dem... Mit dem Nackt... <lacht> Könnt <lacht> <lacht> euch selber umbringen? <lacht> Och mann... Das ist du keine Idee mehr? Junge... Erstmal Gun, dann Gun 2, jetzt nackt... Junge, die wird aber auch nichts machen... <lacht> was passiert... So jetzt okay. machen. Was passiert, wenn man sich mit dem Nackt versucht, selber umzubringen? Okay, umbringen. Leute! <lacht> Aufmerksamkeit, bitte! Aufmerksamkeit! Schüler! Okay, ich habe da so ein Problem, das kennen wahrscheinlich alle von euch, außer einer von euch. Mütze. Und zwar immer, wenn ich eine Party schmeiße, taucht diese Monika. Aber ich würde so umbringen, wenn ich es könnte. Und da habe ich mir was überlegt. Den Monika Entferner 3000. Ich Warum zeig 3000? euch mal, ich zeig euch mal, wie das aussehen würde. Und zwar gebe ich Monika persönlich eine Bombe. Was er was natürlich nicht sehen kann, weil es in einem Geschenk verpackt ist. Dazu so kann ich einfach nur sagen. Ähm, ich bin halt kein Atomschutz, wir können Risiken nehmen, wir können lesen die Verpackungsanlage und schlagen diese Art Arzt oder Apotheker. Die Färb, okay, ich lese die Färb. Ja, der Rest wird nicht angezeigt. Alles klar, Leute! Jetzt könnt ihr eure Verwurzungsmaßdruck. Leute! Euren Leute! Meddle-Leute! Alles klar, Leute! Meddle-Leute! Spitzenklasse! <lacht> Junge, wie hat das gewonnen? Ich hab's als letztes gevotet. Ich auch. Ich fand, ich fand ich das in Cobra fand ich <lacht> Danny den gewinnt den immer! Mit Nack! Cool, mit Gun! Ja mit Gun 2 und mit ich Nack! Ich kann's! <lacht> <lacht> Komm, lass doch eine Runde! Ich will noch eine Runde! Das ist lustig! Ich sag's mal so: <lacht> Wenn in der nächsten Runde Danny noch irgendeine Gun-Version <lacht> Gun <lacht> rausbringt, werde ich das nicht voten! Ich werde das schlechteste <lacht> nehmen! Du kannst es auch gar nicht voten, ne? <lacht> Okay, ja, wenn dir die gar nicht gefällt, dann kauf sie doch einfach nicht. Nee, nicht mal, ich muss alles Leider. kaufen. Warte, du Leider. Leider, du bist nur neidisch, weil er so lustig ist. <lacht> <lacht> Leider. <lacht> <lacht> Iggy, das Spiel ist geil, oder? <lacht> ja. Das ist wirklich eines der besten, wenn nicht sogar das beste Jackbox-Game bisher. Äh, ja. Game. Nein, ich liebe es. Geld ich wächst nicht auf Bäumen, es, es wächst Gerade. im Boden. <lacht> Die Hälfte der Zeit ist vorbei. Also Kau, Mann, komm mal noch noch. So lange. Komm, Mann mal, Shisha, wir sind kalt. Max, du siehst aus wie ein Shisha. Die raucht sogar. Ja. <lacht> <lacht> Nein! Oh Mann! Was dann? Ich hab mich verklickt wollte eigentlich auf Ando drücken, bin aber aus irgendeinem Grund, weil ich komplett stupid bin, auf Submit gegangen. Jetzt habe ich ein richtig komisches Bild, egal. Ich werde es mit Die dem Held Titel wieder gut machen. Junge, das Bild sieht so weird aus. Ich kann okay, das nicht zeichnen, aber ich hoffe, es Namen ist trotzdem lustig. <lacht> okay, mit Sie okay, gehen Sie bitte nach vorne an. und tragen Sie vor. Folgendes Problem, ich hasse es. Ich hasse Dating wegen rausgehen. Das kennen wahrscheinlich viele von uns, die noch nie Sex Nein. im Leben gehabt haben und auch nie, noch nie mit einem Mädchen gesprochen haben. Ja. Deshalb habe ich jetzt hier die ultimative Abhilfe, nämlich die Waifu Deluxe. Oh. Die Waifu Deluxe ist ein Programm oh. auf ihrem PC. <lacht> ich tue das erste für dich. Ein Programm auf ihrem PC, mit der sie ganz einfach, ohne rauszugehen, eine fiktive Beziehung ähm, führen können. Das ist ja. die Alternative ja. für die moderne Jungfrau. Hat gerade Mützi Richtung einfach Richtung sein durch. Leben als eine, äh, als eine Erfindung Stop, ich gebracht? Hab, ich war gerade im Schlaf, warum hast du mich jetzt geweckt Nur für diesen Mützin soll das lustig sein, oder was? Jetzt, ich, hätte ein, ich, hätte, ich hätte gerne eine Frage zu Ihrem Produkt. Kann ja, man auch andere Waifuß wie Bodica auswählen? Natürlich, es gibt <lacht> insgesamt 500.000 verschiedene Waifuß. Da ist für Aha. jeden was dabei Inklusive Kosten, okay, aber es ist die die Antwort. Antwort Es gibt jeweils 500.000 Waifus und 500.000 Husbandos Also für okay, jeden jetzt was dabei Okay, Frage, muss ich dafür extra Geld ausgeben oder sind ja. die von Anfang an dabei? Ähm, also, nun ja, ein paar <lacht> sind DLC, also halt eine... aber... Ähm, ja, also, darauf werden wir später nochmal nicht zurückkommen. <lacht> zurück zurück ja. <lacht> <lacht> 50 pro Waifu <lacht> Okay Okay It's your turn Okay Ihr kennt das Problem, wir wünschen, jeder würde jeder sterben, also jeder muss sterben, äh, für uns. Ähm, dafür gibt's ein ganz, eine ganz andere Lösung. Der, der Todeslaser. ist Laser, Laser. 13.1. Der Laser. <lacht> das ist das Notsichtlein für unsichtbar, man. <lacht> Und, der und die Weltverrichtung <lacht> ist da. da ich habe Fragen, wie viel kostet der das und was hat das für Nebenwirkungen? <lacht> Kosten tut es genau einen Euro. Einen Nebenwirkungen, sind, Boah, ne -Nebenwirkungen sind... Nebenwirkungen sind... Nebenwirkungen <lacht> sind Hodenkrebs, ähm, Dickdarmkrebs, äh, Dickdarm. Mikekrebs, äh, die Namensänderung in Mike-Bisasam, Oh, und nee, das ist nee, schlimm nee. Am Morgen, ja, Monika als, Monika als Freundin ähm, äh, äh, Alter, schieß den sofort ab. Ich sag <lacht> als Freundin. Ich, ich Aber das doch und die mit zusammen mit Monika in Dreier haben. Das sind die. Okay. Ah. Äh. Schieß den sofort ab. Okay, Danny, mach mal Ich also, Leute, ihr kennt doch sicherlich das Problem, ihr geht arbeiten, aber oh, niemand beachtet auch euch und dann schaut ihr traurig in die Ecke. Aber genau das solltet ihr nicht tun, denn du musst einfach nur lächeln. Und dann bewundert dich jeder. Jeder auf der Arbeit. Ich hab eine Frage: Funktioniert das auch in der Schule? <lacht> äh. Nein. Nein. Okay, okay, okay. okay. Immerhin sind Leider. sie ehrlich. Jo, so, Leute, im cobra mal start ich ähm. Ich kann ja nicht Hä? ich dachte, du kann Ende. Was? Schickens? Ich denke, ich denke, ich ich denke, mal, was ich machen ich Der geht halt auf heute... ich denke, ich denke, ich ist ich Goku! Und, ähm, naja. Das ist Jessica. Diese Augen... alles <lacht> ist Jessica. Alles gleich. Das Lächeln, Alter. Oh mein Gott. Nicht so human. Ich übernehme keine Aftungen. Ich übernehme keine Aftungen. <lacht> ich übernehme keine ja. Was, wenn ich das jetzt bei einer machen würde zum Beispiel? Was passiert ähm, dann? <lacht> hey, danke fürs Zuhören, ich bin jetzt dran. Jail, <lacht> <Jane. lacht> Dann kommt die Polizei. Hi Jungs, Mädels und Helikopter. Ich habe zu viele Monika... Bildchen im ganzen Haus herumliegen. Ich hasse Monika, wie ihr schon beim letzten Erfindung erraten konntet. Und ja, ich habe da was entwickelt. Das ist wunderschön für das, was wir erreichen wollen. Und zwar habe ich den Flammenwender 2099 erschaffen. Er sieht ungefähr so aus. Also da wird jemand zu eurem Haus kommen, der ungefähr aussieht wie Pie Rubber mit einem Among Us Visier und der hat dann dieses neue Gewehr. Es sieht zwar also aus wie ein Gewehr mit was, ein riesiges Gewehr XXL, aber in Wahrheit versprüht es Feuer und es, das Feuer trifft nur Papier, nur Bildchen, nur kleine Monika-Bildchen, die aussehen wie dumme Nucken. Ja! <lacht> bildschirm im Haus! Eine... Mach diesen <lacht> den Gar aus! Ich bin sekunden ich hab eine Ein <lacht> Frage. Wo ist der Unterschied zwischen dem Flammenwender klar, 2098? Prototyp! <lacht> und wo ist der Unterschied zwischen dem und der Gun? Äh, ich bin leider äh, beschäftigt. Ich muss jetzt überlegen, wen ich wählen will. Jetzt macht das Projekt nicht fertig. Bitte. Nein! Als Komm schon, da war Wo so sind cool. denn die 800er? Ja. Oh mein Gott. Ingi hat gewonnen. Warte, was? Ingi, oder? Als oder? Als eine ganz ausgeholt. Wer sich das letzte Problem aussuchen darf? Ich, ich, ich, ich, ich, und ich werde eine ganz sachliche Diskussion mit dir führen. <lacht> dann werde ich dich sach, ganz, ganz sachlich in dein Bett schmeißen und dich ausziehen. <lacht> Und dann wird's immer fick, Mann! Fick! So, ich werde da rauspiepsen, ey. Gute Wahl! Meine Freunde zu Hause vergessen. Passiert mir ständig, ey. Ich weiß gar nicht, wie oft mir das passiert, dass ich meine Waifu beim PC nisten lasse. Ingi, gehen Sie bitte nach vorne und zeigen Sie uns Ihre PowerPoint-Präsentation. Kennt ihr das? Ihr habt vergessen, ja. Ich vergesst ständig eure Freundin zu Hause, dafür gibt es einen, eine sehr wichtige Erfindung, den Küchenkoffer Köffer. Version M.1.K Köffer, Köffer, Köffer, Französisch, ja, Köffer, Entschuldigung, der Name Köffer war vergeben, oh. ja, wir können wir leider nicht für, ja gut, So. So sieht Schran. das Ganze aus. <lacht> <lacht> Auch ein bisschen Firtus. Und, und da, drin sind halt, da drin sind halt jegliche Küchenutensilien drin, die eine gewöhnliche Hausfrau für ihre Küche hat. Sie and, äh, und, und wenn man noch das Ganze erweitern möchte für das richtige Hauserlebnis, packt man noch den ein oder anderen staubsauger dlc dabei. Und nicht vergessen, bloß nicht den Koffer schütteln, sonst sagt ihre Frau das. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also oh, zu spät. Ich hab eine Frage. Ja. Oh, okay, ist so. Der schöne gut. Mann hinten. Da gibt's einfach die perfekte Lösung. Na ja, komm, sag. Warte Film draus? <lacht> Was? <lacht> <lacht> <lacht> Freundin allein zu Hause. Das ist, das, Ey, das ist so gut, weil wir den Film erst letztens geschaut haben. Bitte wird immer im Weihnachten laufen. bestimmt laufen. Aber nicht im Fernsehen. Warnung, Warnung, war könnte war Drogen abhängig werden. Okay. <lacht> Was ist das? Das ich ich habe eine Frage. Ich hab ne Frage, kommt das räuber dlc kostenlos mit dazu? Nein, das kommt aber nicht im Fernsehen. Okay, warte, warte. Was, was, was, was, was, was, was? Äh, naja, also, hi Leute, ich vergesse immer wieder meine Freundin zu Hause. Mich fuckt das so ab, dass ich sie immer wieder vergesse. Und sie hasst mich dafür übertrieben. Sie will was mit mir machen, aber ich vergesse sie halt, weil sie halt nur eine Frau ist. Und naja, da habe ich eine, eine Idee. Elektroschocks und Leine und die Frau ist nie mehr alleine. Ich habe nämlich in meiner Erfindung mehrere Elektroschocks und eine Leine angebracht an verschiedenen Körperteilen, damit deine Frau sicherstellen kann, wenn sie dich nicht mehr sieht, dann... Äh, hä? Okay, okay. Äh, wenn sie dich nicht mehr sieht, dann kann sie was unternehmen. Ich nenne das Ganze der Nie mehr alleine 2. <lacht> Ab morgen können sie es vorbestellen. Was <lacht> ist aus dem Erstprodukt passiert? Okay, bin ich drüber. Okay, warte, warte, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute. Leute, hallo! Ja, hören dich! Bevor wir anfangen, würde ich sagen, dass es sein kann, dass ich lagge, weil meine Verbindung ist gerade kacke. Ja, also. Ich vergesse immer meine. F <lacht> <Ja>. <lacht> Was vergisst du? Hallo! Ja, hallo. Junge, das macht keinen Sinn. Da, da, da. Handschelle Ultra. Ja, wenn's es mal Lex <lacht> hat dumm, da macht euch selber was vor. Wieder, vergessen nie, nie wieder vergessen, nie wieder getrennt. Nie wieder. <lacht> Ey, das Warum ist smart. wir eigentlich <lacht> alle vollkommen sexistische Sachen bisher? Also. Also, ich, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kenne das immer, ich vergesse immer meine Freundin zu Hause. Also das würde ich jetzt sagen, wenn ich das kennen würde, aber ich kenne es nicht. Ich habe keine Freundin, aber ich habe eine Freundin Digital. Aber wenn deine Freundin digital ist, dann nimm sie einfach digital mit! Oh. Mit dem neuen Titel DDLC plus DS. <lacht> <lacht> <lacht> nimm deine Freundin überall mit. Gibt's auch eine 3DS-Variante, wo du es auf 3D stellen kannst und ich ihre Boots in 3D sehe? Aber ich. Ja, was soll ich machen, wenn's laggt, Junge? Ich nee, hab wieder gewonnen, Mike. Es ging nicht. Nee, halt ich um. hab ich wieder bin. gewonnen. Hör auf! Wir spielen eine Runde ohne Danny. Wir sehen, wer da gewinnt. Okay, ich bin nicht mit.